An einem Seminar, da habe ich meinen damaligen Mentor kennengelernt. Das war der Geschäftspartner von Bodo Schäfer damals. Viele Leute fragen mich immer, wie ist eigentlich meine Journey zu Amazon gewesen? Wie war der Weg dahin? Wo, wie habe ich überhaupt angefangen und wie bin ich darauf gekommen? Und das alles wollen wir jetzt mal hier beleuchten. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen auf dem Weg, wie ich eigentlich zu Amazon gekommen bin, warum mich das Ganze so fasziniert hat und ja, wo ich jetzt heute auch stehe mit dem Ganzen. Da muss ich ein bisschen immer zurückrudern und relativ an den Anfang gehen meiner unternehmerischen Tätigkeiten, weil ähm, ich habe irgendwann halt mein Abitur ganz normal gemacht und nach meinem Abitur war es halt so, dass ich in einem ganz anderen Bereich war. Also ich habe ein duales Studium angefangen, ich wusste nicht so wirklich, was machst du jetzt? Äh, irgendwie auch nicht so wirklich an die Unis, wo ich eigentlich hin wollte, bin ich nicht gekommen und dann habe ich halt äh, ein duales Studium angeboten bekommen. An der Spur in Köln sportlich war ich immer relativ begabt. Ja, und dann habe ich das angenommen, gemacht und äh, bin halt immer weiter in so eine Vertriebsrichtung gegangen. Ja? So. Das heißt, irgendwann, das war ein Franchise-Unternehmen, weil ich halt habe mich da ein bisschen so als Azubi sogar ein bisschen hochgearbeitet, habe dort relativ viel Vertrieb übernommen, war dann jeden Tag an einem anderen Standort, habe dort Vertriebsgespräche übernommen, neue Vertragsabschlüsse und sowas halt. Montags dann irgendwo in Aachen, Dienstags in Essen, Mittwochs Dortmund, äh, Donnerstags Essen. Freitagsratingen und sowas halt und so hat das jeden, jede Woche rotiert. Hat auch echt Spaß gemacht, gerade weil die Unternehmenskultur mega cool war. Der Chef war relativ unternehmerisch angehaucht, wollte ja auch irgendwann, dass die Azubis irgendwann zum Franchiser werden und sowas und hat uns halt immer auf diese Journey mitgenommen. Es gab alle zwei Monate Seminare in Hotels mit Afterparty und und und. Er hat uns mitgenommen auf so Seminare von John Belfort. Der war auch relativ gut vernetzt beispielsweise. Mit Andreas Buhr, äh, Bodo Schäfer, Dirk Kräuter und solche Themen. Und ja, dann war es so, irgendwann an einem Seminar, da habe ich meinen äh, damaligen Mentor kennengelernt. Das war der Geschäftspartner von Bodo Schäfer damals. Da war ich halt relativ jung, ich glaube, 21, 20 irgendwie, ach, wahrscheinlich noch, noch jünger oder so, ach, da war ich noch jünger, 19, pipapo. Da bin ich da hingegangen und war halt total fasziniert von dem, was er da geredet hat und habe gesagt: hey, Ich finde das voll cool, was du da machst. Äh, ich kann mir dich nicht leisten, aber ich habe einen Vorschlag für dich. Ich arbeite jeden Samstag und Sonntag umsonst für dich, mach alles, was du willst. Und du coachst mich so eine Stunde in der Woche ein bisschen in Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Das fand er irgendwie so cool, dass so ein 19-jähriger Bub da irgendwie hingekommen ist und das gesagt hat. Und hat gesagt, ja, das machen wir. Ne? Wo kommst du her? So ausgetauscht. Bergisch Gladbach, Düsseldorf ist ja gar nicht so weit. Stunde. Hat er aber eine Voraussetzung. Wir gehen jeden Samstag um 6 Uhr morgens drei Kilometer schwimmen. Danach fängst du an, für mich zu arbeiten. Und dann am Sonntag irgendwann würde ich immer jede Woche eine Stunde coachen. Ich so, Jackpot, machen wir. Jeden Samstag dann über ein Jahr lang schwimmen gegangen. Ab und zu war Bodo auch dabei. Und ähm, ja, haben uns da, sind echt zusammengewachsen, haben viel gemeinsam gemacht und irgendwann war es so, ich habe auch parallel weiter, dass du alles Studium in den Betrieb gemacht, der ist halt pleite gegangen. So, ne? Bzw. die Franchise haben sich untereinander gestritten und und und. Ja, und dann irgendwann stand es vor der Wahl, was machst du jetzt? Betrieb pleite so, suchst den neuen Betrieb, machst dann du Studium weiter oder versuchst du mal, dich selbstständig zu machen. Ich wollte es ja immer, ich, es, es war ja meine, meine Sinnhaftigkeit, deswegen bin ich auch zu ihm gegangen. Ich wollte mich ja selbstständig machen, wir haben ja darauf hingearbeitet, dass das jetzt ein anderer Weg und schneller gehen musste, dass, war nun mal in dem Moment jetzt erstmal so. Und dann bin ich halt zu meinem Mentor gegangen und hab gesagt: ey, ich habe zwar ein, zwei Ideen, aber ich traue mich irgendwie noch nicht so. Oder ich weiß nicht, ob ich jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Er ja, mich anguckt, wenn du jetzt nicht die Chance nutzt, dann brauchst du dich nie wieder bei mir melden. So, wenn, du jetzt, wenn du dir jetzt noch einen neuen Betrieb suchst, Du brauchst dich nicht wieder bei mir melden. Und das war so für mich so ein einschneidendes Erlebnis, weil es er mir echt so als Zielvater irgendwie auch ein bisschen ans Herz gewachsen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann probieren wir es, aber du unterstützt mich dabei. Und dann haben wir das gemacht. So und da fing es dann an, habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Ich baue mal einen Onlineshop für Sportnahrung auf. So, Online-Shop gebaut, eigenes Lager angemietet, ähm, kleines Lager aufgefüllt. Und dann dachte ich so, jetzt läuft der rum da kommen schon die Kunden. Was war? Es kam irgendwie kein Kunde. so ne? Und ich so, ja, super, was machst du jetzt? Hast du Ware gekauft? irgendwie Und äh, kein Kunde kommt. Ja, und dann haben wir, gesagt, haben wir nach Möglichkeiten gesucht damals und haben halt Möglichkeiten auch gefunden. Und das waren halt damals Marktplätze, weil der Unterschied, das haben wir damals schon recht früh erkannt, ist halt einfach, es gibt Push-Marketing und Pull-Marketing. Amazon, Ebay, Plattformen wie Check24 Otto oder sowas halt, die haben halt schon Kundenbasis. Und man muss sich die einfach nur ziehen. Und auf dem Online-Shop, kennt einen keiner, da muss man durch Werbung rauspushen und in der Hoffnung, dass man Kunden bekommt. So, und das ist da der Unterschied. Dann haben wir es online gestellt, alle Artikel und auf einmal kamen Bestellungen rein. Und dann haben wir immer weiter gemacht und dann haben wir irgendwann angefangen, Pannew zu machen. Dann haben wir irgendwann angefangen, immer mehr Lieferanten aufzunehmen, Dropshipping zu machen. Irgendwann hatten wir 23.000 SKUs oder so, ne? die waren aber gar nicht mehr zu managen für zwei Leute. Ja, und dann äh, haben wir auch einen relativ großen Umsatz geschoben gewinntechnisch ist eher ausgeblieben und dann irgendwann kamen so die ersten Abmahnungen rein wegen, ja, wie wir, Urheberrechtsverletzung der Bilder, war nicht freigegeben, weil wir nur Excel-Dateien eingespielt haben, wo Daten hinterlegt waren. Ja? Das heißt, wir haben uns eigene Algorithmen gebaut, über Excel-Dateien eingespielt und dann äh, konnten wir die natürlich nicht kontrollieren, ob die Texte geklaut worden sind, die Bilder geklaut worden sind und dann kamen so die ersten Abmahnungen rein. Und irgendwann haben wir dann gesagt, Gut, das war ja Wholesale, es waren keine eigenen Marken. Es war halt Wiederverkauf von anderen Marken. Marge ist auch gering. Das frisst das jetzt irgendwie alles auf. Wir lassen das Ganze. Waren aber so unsere ersten Erfahrungen mit Amazon, eBay, Online Shop, Ecom. Und der Bereich hat so viel Spaß damals gemacht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe jeden Tag so lange daran gesessen und habe es optimiert und Conversion Optimierung hier und da. Wie kann ich noch mehr eigene Algorithmen, jeden Marktplatz in Europa bedient, immer weiter gemacht. Wirklich, es gibt nicht einen Marktplatz, den wir nicht bedient haben. es hat so Bock gemacht, einfach zu sehen, wie das Ganze so wächst. Und ja, dann bin ich irgendwie, haben wir gesagt, ja, okay, lass in den Online-Shop-Bereich lassen, Wholesale-Bereich und in den Eigenmarkenbereich gehen, haben wir da das gemacht. Und dann standen wir da, Eigenmarkenbereich, ja, Moment mal, das braucht ein bisschen mehr Kapital, weil wir brauchen ja erstmal irgendwie Produktinvest, das hatten wir zum damaligen Zeitpunkt auch nicht. Also, machen wir eine Crowdfunding-Kampagne, haben eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo gemacht und Kickstarter, die auch sehr erfolgreich war, wo Shark Tank, Hülle der Löwen, jede Zeitung der Welt über uns gefühlt berichtet hat oder so. Ich glaube, sechs oder acht erfolgreichste Kampagne Deutschlands gewesen, über 360.000 Euro eingesammelt. Und drei Tage vor Ende der Kampagne wurde die Kampagne abgesagt. Das war, oh Mann, das war ein Moment... Da ist mir erstmal der Arsch auf Grundeis gegangen, weil wir dann auch natürlich viel reinvestiert hatten, von dem wir reinkam. Und dann wurde aber alles Gelder zurückgezogen und von den Kunden zurückerstattet. Wir hatten also 0 Euro. Wir waren damals aber schon mit Hülle Löwen im Gespräch und hatten ja denen schon gesagt: hey, wir haben schon hier Crowdfunding-Kampagne 360.000 Euro innerhalb von einem Monat gemacht. Sehen Sie, das Produkt läuft. Damit können wir in die Hülle Löwen gehen. Dann wurde die Kampagne abgesagt. Wir hatten 0 Euro Umsatz. Und dann mussten wir mit 0 Euro Umsatz theoretisch in die Hülle der Löwen. Dann haben wir überlegt, auch da nicht Kopf in den Sand gesteckt, sondern was können wir machen? Wir hatten ja die Kundendaten exportiert, Online-Shop gebaut in der Nacht-und-Nebel-Aktion und so viele Kunden wie möglich versucht aufzufangen. Konnten wir die Hälfte der Kunden im Online-Shop auffangen und die haben bestellt. Und dann sind wir halt nicht mit 360.000, sondern mit der Hälfte reingegangen in die Hülle der Löwen da reingekommen, haben das Produkt vorgestellt, den Pitch vorbereitet, das hat so zwei, drei Wochen Vorbereitungszeit benötigt. Wir waren da mit Unternehmensberater von denen noch im Gespräch und so. Der Pitch wurde auch abgenommen und ja, Casting und, und, und war da. Sind auf jeden Fall da aufgetreten, drei Angebote bekommen, haben uns dann für Ralf Dümmel entschieden. Auch ähm, unglaublicher Unternehmer, von dem ich echt viel gelernt habe, muss ich auch dazu sagen. Ja, und dann hier ging alles ganz schnell. Dann irgendwann, das war sechs Monate vor Ausstrahlung oder sowas, waren dann alle Vorbereitungen am Laufen. Das Thema ist, die haben DS-Produkte die mit Ralf so viel übernommen, wir hatten eigentlich gar keine Handhabe mehr, ehrlicherweise, so über das Produkt oder so. Ja, und dann äh, kam die Ausstrahlung. Und in der Ausstrahlung haben wir unglaublich viel verkauft. Ich glaube, wir haben über 1,2 Millionen Stück oder sowas verkauft. Und dann kam halt auch dort der Schutzverband für Unwesen in der Wirtschaft und hat eine einstweilige Verfügung erwirkt. Da mussten wir alle Artikel aus dem, Bar, aus, dem aus den 40.000 Filialen zurückholen. Das war ein unglaublicher Kosten- und Zeitaufwand. Haben wir aber gewuppt. Und das war so ein Moment, irgendwie habe ich dann langsam so gemerkt, mir macht die Arbeit keinen Spaß mehr, weil ich war jeden Tag woanders. Also ich bin der Typ, ich sitze vor dem Computer, Prozess optimiert, Systeme bauen, überlegen, wie kann ich das und das vereinfachen, automatisieren und und und. Ja, und das war irgendwo nicht. Da vorhanden weil ich war jeden Tag bei irgendeinem anderen Einkäufer, habe darum gebettelt, dass mein Produkt aufgenommen wurde. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt noch die Einzweigeverfügung Verfügung dazu, ich habe keine Lust mehr auf diesen Handels-, äh, ich sag mal Großhandel, Aldi, Lidl, Kaufland, Media Saturn-Kram, sondern ich mache jetzt nur noch digitale Marktplätze. Dann habe ich mich mit dem Traf zusammengesetzt, gesagt, komm, wir trennen uns, du nimmst die Einzelhandelsschiene, du nimmst die Schiene, äh, und, also wir nehmen die Schiene, du nimmst die Einzelhandelsschiene, wir haben damit nichts mehr zu tun, du hast damit nichts mehr zu tun und gut ist. Gesagt, gemacht. Ja, dann sind wir hingegangen und haben halt alles optimiert in Richtung Amazon, Ebay. Und damals war Amazon schon einer unserer größten, größten Kunden als Vendor. Ja, als Vendor beliefert, dann in den Sellerbereich gewechselt und dann lief das Produkt immer besser und besser. Und irgendwann haben wir gesagt: Ja, lass uns mal eine zweite Marke versuchen. Eine Marke, die nicht bekannt ist, einfach durch PPC, durch Werbung etc. hochzupushen. Viel Lehrgeld auch bezahlt, ehrlicherweise, aber viel ausgetestet. Ich war immer so einer, wenn ich ein Produkt von mir hatte, ich wollte, dass es lief. Ich habe es einfach bis zum Ende durchgezogen. Und ja, dann irgendwann hat die zweite Marke halt auch angefangen zu laufen. Und die habe ich dann halt immer optimiert, habe immer weiter gelernt, habe jeden Tag mich ausgetauscht, jeden Tag jeden Beitrag gelesen, jeden Tag jedes neue YouTube-Video von YouTubern angeschaut, alles ausgetestet, was ging. Und irgendwann war ich auf einem Wissensstand, wo mir kaum jemand mehr irgendwo in dem Bereich auch irgendwo was vorgemacht hat oder so, wo ich alles kannte. Ja, und dann habe ich irgendwann die Markt verkauft, angefangen mit der Agentur, weil die Leute zu mir kamen, hey, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht? Und ja, mittlerweile sind wir, wie gesagt, eine der größten Agenturen in Europa, in Deutschland, wenn nicht sogar die größte Agentur. Haben sehr viele Produkte umgesetzt, sehr viele Projekte umgesetzt und sind auch noch weiter natürlich aktiv dabei. Ja, die Journey dahin, ich lerne jetzt noch jeden Tag dazu. Der Amazon-Markt, der E-Com-Markt verändert sich. Ich probiere immer viele neue Dinge aus, versuche Dinge zu optimieren. Und das ist auch so ein Thema, was ich euch mitgeben kann einfach. Hört nicht auf, ruht euch nicht aus, sondern lernt weiter kontinuierlich, entwickelt euch weiter. Ihr könnt von jeder Person was mitnehmen, zu jedem Zeitpunkt, von jedem Beitrag, von jedem YouTube-Video. Ihr müsst es einfach nur aufsaugen wie ein Schwamm und dann umsetzen. Bringt auch nicht nur Wissen zu haben, sondern man muss auch umsetzen. Aber Wissen ist erstmal die Grundvoraussetzung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war so ein bisschen der Weg zu unserer Agentur. Wie bin ich zum Amazon-Bereich gekommen? Sehr lange damit beschäftigt, alles ausprobiert. Sehr viele Fehler gemacht auf dem Weg, sehr viel Kosten verursacht, sehr viel Gutes aber auch gemacht, sehr viel was geklappt hat und mittlerweile durch diese ganzen Learnings, die ich natürlich auch weitergebe hier komplett in der Agentur und an unsere Kunden, sind wir glaube ich ganz gut aufgestellt und können, haben ein riesen Netzwerk in dem Bereich, wissen eigentlich zu jedem Zeitpunkt, was genau abgeht, wie es abgeht und was sich verändert und können halt auch interagieren. Also wenn du beispielsweise auch Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten, kannst dich gerne einfach mal auf unsere Webseite geben, mccomplete.de und dich mal bewerben. Dann können wir vielleicht überlegen, ob wir zusammenarbeiten. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und Kanal abonnieren und wir freuen uns aufs nächste Video. Bis dann, euer Anthony.